Hey, kein Problem, ja, kein Problem Kein Problem, ja, kein Problem Auch wenn ich stehen bleib, wird sich alles drehen Und wenn ich geh, wem werd ich da noch fehlen? Fick ich kein Problem, die Zeit, sie bleibt nicht stehen Fick kein Problem, die Sonne scheint kein Regen Zerbricht den Licht im Kopf, wir sind nur eine Seele wir sind längst verbunden für das ganze Leben Jeder will wissen, wie es läuft Jeder ist von allem enttäuscht Du warst ein Freund, die Zeit hat gezeigt Ich habe doch nur geträumt Ich habe noch nie eine Freundschaft bereut Egal was du machst, ich hab keinen Groll Du denkst, was du willst, also denke ich genauso Ich motiviere mich selbst mit dem Tattoo Ich habe tausend Flows im Petto Sag es nicht tausendmal, sag es mit Echo Echo Jahrelang Hassung, so wie am Draco Es ist vorbei, wenn's vorbei ist, was soll ich sagen? Lebte mein Leben mit großen Erwartungen Wollte nie ein Haus und ein Garten Ich würde lieber ein Fundraiser starten Denn Leute, sie warten auf Hilfe und kriegen sie nicht Ich denke nach, Tabak und Weed ist gemischt Glaub mir, der Preis ist ne Bitch Wirklich nicht schlimm, wenn der Kopf mich erwischt Kette sich scheint, geh nicht ins Licht Du bist kein Feind, zumindest für mich nicht Hab was gelernt und das ist mir wichtig Am Ende des Tages weiß ich, wer ich bin Ich schau hoch zu den Sternen und seh meinen Sinn Kein Problem, ich hab zu viel gesehen Und diesen Schick kann mir niemand nehmen kein Problem vorhanden Ich hab endlich das System verstanden Das Leben ist schwer so wie Elefanten Doch ich hab wenigstens ne Chance Ey, Kein Problem, ja kein Problem Kein Problem, ja kein Problem Auch wenn ich stehen bleib wird sich alles drehen ja. Und wenn ich geh, wem werd ich da noch fehlen Wirklich kein Problem, die Zeit sie bleibt nicht stehen Wirklich ich kein Problem, die Sonne scheint kein Regen Zerbricht dir nicht den im Kopf, wir sind nur eine Seele Wir sind längst verbunden für das ganze Leben